Hallo, ich bin Katharina und in diesem Video beschäftigen wir uns mit der Navigation im Internet. Wir finden heraus, wie wir Internet suchen und Internetseiten organisieren, abspeichern und wiederfinden können. Stürzen wir uns gleich in die Materie. Eine häufige Tätigkeit am Computer ist die Arbeit mit Daten. Diese können am Computer liegen oder auch im Internet verfügbar sein. In diesem Video konzentrieren wir uns genau darauf. Internetseiten mit ihren Informationen, Daten und Inhalten. Wenn man im Internet sucht und findet, möchte man die Seiten und Daten abspeichern können, um jederzeit darauf zugreifen zu können. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, welche Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede haben. Über welches Thema möchten wir denn zuerst etwas erfahren? Ein Suchverlauf listet uns alle Internetseiten auf, die wir besucht haben. Dadurch können wir unseren Suchweg genau zurückverfolgen und Internetseiten wiederfinden. Suchverläufe kann man einerseits beim Browser, andererseits bei den Suchmaschinen einsehen. Wir können im Internetbrowser auf den Suchverlauf zugreifen. Leider funktioniert das bei jedem Browser bzw. bei jeder Suchmaschine etwas anders. Im Internet gibt es jedoch viele Anleitungen, wie wir in einer bestimmten Umgebung den Suchverlauf einsehen können. Eine kurze Suche mit den Stichworten Suchverlauf finden in und den Namen der Suchmaschine oder des Browsers reicht in der Regel aus. In den meisten Fällen jedoch können wir einen Suchverlauf in den Browser-Einstellungen finden. Dieses Menü finden wir rechts oben bei den drei Balken oder Punkten. Wir können hier nach den Stichworten Chronik, Bibliothek oder Verlauf Ausschau halten. Der Suchverlauf zeigt uns eine detaillierte Liste von Webseitenbesuchen, die wir im Nachhinein einfach durch Klick auf den Link Nochmal besuchen können. Auch ein Löschen des Suchverlaufs ist möglich. Das macht Sinn, wenn wir einen öffentlichen PC oder ein technisches Gerät von jemand anderem verwenden. Auch eine Liste der zuletzt heruntergeladenen Dateien kann es in der Suchverlaufsliste geben. Wenn wir eine Datei erneut anschauen oder herunterladen möchten, können wir hier fündig werden. Nun geht es ans Ausprobieren. Wie kann man einen Suchverlauf im eigenen Browser einsehen? Wenn man das Internet als ein Buch sieht, dann markiert ein Lesezeichen, eine besondere Webseite, die für uns besonders wichtig ist und wiedergefunden werden muss. Man kann mehrere Lesezeichen abspeichern. Das Hinzufügen geht ganz einfach und funktioniert bei allen Browsern ähnlich. Neben der URL der Webseite finden wir ein kleines Sternchen. Wenn wir darauf klicken, wird ein Lesezeichen oder auch Favorit erstellt. Häufig öffnet sich ein kleines Fenster, wo wir den Namen und den Speicherort ändern können. Bei den Speicherorten können wir zwischen der Lesezeichen-Symbolleiste oder dem Ordner Weitere Lesezeichen wechseln. Was die beiden Speicherorte bedeuten, erfahren wir gleich im Anschluss. Wenn kein Fenster geöffnet wurde oder man etwas ändern möchte, kann man einfach nochmal auf das Sternchen klicken. Das Fenster öffnet sich wieder, das Lesezeichen ist bearbeitbar. In den Einstellungen oder direkt mit Hilfe eines Symbols rechts oben, können wir auf die Lesezeichen zugreifen und sie durchsuchen. Ein besonderer Speicherort für die Lesezeichen ist die Lesezeichen-Symbolleiste. Diese befindet sich direkt unter oder neben der Suchleiste und die Lesezeichen darin sind mit einem Icon und dem Namen versehen. Dadurch können wir direkt auf die Webseiten zugreifen und zwischen ihnen navigieren. Vor allem häufig besuchte Webseiten können wir hier anzeigen lassen. Alle anderen Lesezeichen finden wir in den weiteren Lesezeichen. Hier werden alle Lesezeichen geordnet nach Herstelldatum angezeigt. Das neueste Lesezeichen finden wir in der Regel unten. Man kann hier auch Ordner erstellen, löschen oder verschieben und die zugehörigen Lesezeichen danach reinziehen. Dadurch erhält man einen besseren Überblick und findet die gesuchten Webseiten besser. Nun geht es ans Ausprobieren. Wie erstellt und verwaltet man Lesezeichen im eigenen Browser? Ein Tab ist ein neues Fenster im Internetbrowser. Dadurch wird es uns ermöglicht, mehrere Webseiten parallel zu öffnen und zu nutzen. Um einen neuen Tab zu öffnen, klicken wir auf das kleine Plus und ein neuer Tab wird erstellt. Wir können in einem neuen Tab wie gewohnt das Internet durchsuchen, Lesezeichen abrufen oder unsere Lieblingswebseiten verwenden. Wenn wir beispielsweise einen Streaming-Dienst zum Musik hören oder für Videos verwenden möchten, können wir mit einem Tabwechsel das Audio hören und gleichzeitig einer anderen Tätigkeit nachgehen. Zu viele Tabs geöffnet oder ist der aktuelle Tab nicht mehr nötig? Mit dem kleinen x können wir einen Tab ganz einfach schließen. Aber Vorsicht! Oje, oh wir haben zu viele Tabs geschlossen und versehentlich eine wichtige Webseite verloren. Aber keine Sorge, man kann nämlich versehentlich geschlossene Tabs wiederherstellen. Jeder Browser stellt einen Verlauf an Tabs bzw. eine Liste an kürzlich geschlossenen Tabs bereit, den man über die Einstellungen rechts oben zugreifen kann. Hier müssen wir nach den Schlagworten Verlauf oder Chronik Ausschau halten. So kann man einen Tab ganz einfach wieder öffnen. Praktisch, oder? Je nach Browser kann man auch oben im Fenster mit einem Rechtsklick den letzten geschlossenen Tab wiederherstellen. Nun geht es ans Ausprobieren. Wie kann man neue Tabs erstellen und kürzlich geschlossene wiederherstellen? das Richtige gefunden. Wenn wir Informationen oder Daten auf unserem PC abspeichern möchten, können wir das machen, indem wir diese downloaden, also herunterladen. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten, etwas herunterzuladen, je nachdem, welche Art von digitalem Content es ist und auch welche Download-Variante wir wählen wollen. Was sollen wir uns näher anschauen? Wenn wir Dateien herunterladen möchten, Machen wir das meist auf einer Webseite. Ein Link oder ein Button zeigt uns, dass hier etwas heruntergeladen werden kann. Klickt man darauf, wird entweder direkt heruntergeladen oder mit einem kleinen Pop-up gefragt, was mit der Datei gemacht werden soll. Der Browser zeigt uns meistens, wenn eine Datei heruntergeladen wird bzw. wenn sie fertig ist. Bei manchen Browsern sehen wir das durch ein Icon rechts oben bei anderen unten in einer Leiste. Möchten wir eine Webseite herunterladen oder ausdrucken, können wir das in den Einstellungen unter Drucken machen. Klicken wir darauf, öffnet sich ein Fenster, worin man die Druckeinstellungen anpassen kann. Besonders interessant ist hier jedoch, dass man neben den eingerichteten Druckern auch als PDF speichern oder Microsoft Print to PDF verwenden kann womit die Webseite als PDF abgespeichert werden kann. Bilder herunterzuladen kann man auf verschiedene Arten machen. Bei einer Bildersuche werden bekanntlich viele Ergebnisse angezeigt. Mit einem Rechtsklick können wir ein gewähltes Bild als Grafik speichern. Danach wird die Grafik automatisch oder mit der Frage, wohin es denn gespeichert werden soll, heruntergeladen. Doch wo finden wir die Dateien? Wenn man nicht gefragt worden ist oder es bewusst anders eingestellt hat, werden die heruntergeladenen Dateien stets im Download-Ordner aufbewahrt. Den Download-Ordner finden wir beim Windows-Betriebssystem im Dateiverzeichnis. Bei dieser PC wird der Download-Ordner aufgelistet. Wir können ihn ganz einfach erkennen durch den kleinen blauen Pfeil. Beim Mac müssen wir den Finder aufrufen. Dieser hat standardmäßig bei den Favoriten den Download-Ordner angeführt. Alternativ können wir auch über unser Benutzerverzeichnis darauf zugreifen. Wir erkennen den Download-Ordner durch das Pfeilsymbol. Nun geht es ans Ausprobieren. Files, Bilder oder ganze Webseiten herunterzuladen und im Download-Ordner wiederzufinden. Das geht ganz einfach. Einfach mal ausprobieren.